Oh, kommt Taser den, ich renke ihn ab! Warte, oh, nee, ich schieße mal boden! Ja, ja, komm her, helfen!